Liebe Gäste, liebe Bierfreunde, herzlich willkommen in der Balleine Sulm. Heute verkosten wir für Sie ein naturtrübes, dunkles Weizenbier der Disselhäuser Brauerei. Dieses Bier zeichnet sich aus durch eine offene Gärung, durch eine eigene Hefezucht und durch eine individuelle Malzmischung, was dazu führt, dass wir hier einen einzigartigen, wunderbaren Weizengenuss erleben dürfen. Lasst es uns probieren. Zu einem guten Hefebier gehört auch die Hefe in der Flasche. Ein schöner Kontrast zwischen weißem Schaum und kräftigem Bier. In der Nase deutlich erkennbar Banane und feine Röstaromen. Ein feiner Karamellgeschmack, ein tolles rustikales Bier, geeignet für alle kräftigen Speisen, wie Braten, wild kräftige Käse oder rustikale Desserts. Ein schönes Biop.